Ah, neuer Tag, also, also das sollte das neue Revier sein, ne? Egal, ey Tobias, also, hm. wie es aussieht, ich jetzt zu diesem neuen Revier ja, gesetzt. Erst, weil ja, jetzt Chemnitz kulturstadt ist und viele Leute heute halt eben, eben, ja, Komm und wir mehr Revieren brauchen. Hey. hey, hi James, ich sehe, du tust wieder trainieren, ne? Eh? Da weil die Station uns sehr leer aussieht, äh, ist es auch okay. Ist ja nur ein neues Revier. Jetzt. Nehme ich erstmal meine Uniform. Um und zack. Und zack. Gehe ich erstmal zur Rezeption und muss schon mal meinen Tag starten. Und das ist jetzt das neue Revier.